Die nächste Station, die wir euch zeigen, sind Swastas. Diese sind den Wallboards Balls beim Highbox nachempfunden. Das ist wirklich die allerletzte Station Nummer 8. Dafür müsst ihr dann 100 Stück machen. Wer keinen Ball bzw. nicht die Fläche hat, nimmt am besten dafür Kurzhanteln. schon beim Aufheben ist es extrem wichtig, dass ihr dabei in die Hocke geht, genau, Hanteln hochnehmt und jetzt legt ihr die Hanteln auf den Schultern ab. Jetzt geht ihr in die Kniebeuge hinunter, tiefer als regulär. Und beim Hochkommen stoßt ihr die Handel nach oben aus. Genau. Und jetzt nochmals Film. Sauber. Noch drei, noch zwei und der letzte. Super. So, und jetzt bist du dran.